Also da ich das liebe, meinen Roblox-Avatar zu machen. Also mein Roblox-Avatar ist sozusagen das Liebling, die Lieblingssache, die ich äh, immer mache. Ich liebe es über alles, ihn zu machen. Deswegen werde ich heute meinen Roblox-Avatar sozusagen machen. Mit euch. Sozusagen. Dann. Also, wie ich es machen werde ist. Am Anfang werde ich erstmal gucken, was ich so alles habe. Ich werde erstmal dem Kopf gucken, was ich alles so für Accessories habe. Und werde gucken, was ich gut finde und was ich schlecht finde. Also, ich bin ja ein Katzenlieber und mein YouTube-Name ist wirklich halt literally eine Katze. Deswegen wäre es ja eigentlich ein Skandal, wenn ich keinen Katzenkopf tragen werde werden würde. Und deswegen werde ich es auch tun. Ein Katzenkopf tragen. Wenn es dann laden würde. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. So, jetzt gucken wir mal Neck. Habe ich hier irgendwas? Nein. Also nichts Tolles. Hier habe ich auch nichts Richtiges. How about Shoulders? Digga, was habe ich denn hier alles Back. ich auch nicht so richtig Okay, dann machen wir was anderes dann werden wir erstmal auf Clothing gehen und auf Classic Shirts gehen und dann gucken was für ein Shirt ich nehme hm. Okay, Shirt habe ich ausgewählt. Jetzt brauche ich nur noch ein Pants. Oh, warte, ich habe die beste Kombo. Ich habe die beste Kombo. Ich habe die beste Kombo. Erstmal, das sieht schon mal gut aus, aber... Boom! Gönnt euch mal bitte das. Das ist richtiger Drip. Das ist richtiger Drip. Das ist richtiger Drip. Das sieht geil aus. So. Also. Mal gucken. Ähm, mal gucken. Also was? Genau das sieht schon mal gut aus, aber ich glaube ich finde das hier da schon besser. Oder das hier? Ich glaube das sieht am besten aus. So, dann gucken wir doch mal Animations. Emotes. Ja, hier müssen wir glaube ich nichts ändern. Und walk. Dort finde ich am besten dieser dieser Nee, der der, der den finde ich am besten. Dann run. Bei run finde ich Toy am besten. Bei fall finde ich definitiv ninja fall am besten jump finde ich toy jump am besten swim da muss ich ganz ehrlich sagen sagen, sagen da finde ich old school am besten old school sieht einfach da perfekt aus climb ich bin, sehe hier jetzt keinen Unterschied aber einfach nur weil ich Bock habe sage ich jetzt old school und idle würde ich jetzt sagen nehmen wir magier idle weil es einfach geil aussieht und jetzt gehen wir mal in irgendein game und gucken wie es in game aussieht so ich bin jetzt am join ich gehe mal in den katalog äh, avatar katalog hat mir gerade einen private server gemacht und gucke mal wie es dann am Ende aussehen wird. Katalog, Avatar, Creator. You know what I mean. Good. Also mal gucken. Nein. So sieht es schon mal sehr gut aus, finde ich. Also das sieht schon wirklich sehr stabil aus. Wenn ich jetzt hier mal laufen würde... Das, da haben wir ja den Treu genommen. Das hier, also das Stehen sieht stabil aus. Und wenn man jetzt lang genug wartet, lang genug wartet, dann sollte der da auch anfangen zu schweben. Wenn wir lang genug warten. Und du so. Gut, dann warten wir mal gut ich bin zu voll um jetzt zu warten ich habe hier nichts zum schwimmen wir gehen dann in an ein anderes spiel so wir sind hier jetzt in ein anderes spiel gegangen ich werde jetzt mal ähm ja, jetzt wird das spiel erstmal laden also so ist überhaupt kein Hopping also 200 Ping pff, Nee, 300 Ping, überhaupt nicht hoch also ich wovon rede ich hier? so, Spaß beiseite, ich hole hier jetzt ein Auto und werde dann ähm, zum Wasser fahren, damit ich schwimmen kann äh, genau also bis gleich ich frag mich, wieso ich noch keinen Führerschein habe, also so wie ich hier fahre Ja, klar. klar, klar okay. Naja, also wir sind hier auf jeden Fall bei Wasser. Ich muss natürlich, ich bin ja ein äh, erfahrener Fahrer, muss hier natürlich parken und die Warnzeichen anmachen, weil sonst wäre ja, also, es würde ja keinen Sinn machen. Also, wenn ich jumpe... Hier, ich schwebe. Ich schwebe. Das meinte ich. Wenn ich jumpe ist es der Jump und der Fall ist vom Ninja fallen. und jetzt gehen wir mal schwimmen und wenn wir schwimmen, ist es der, diese Schwimmanimation, die mag ich richtig die feier ich richtig ich gehe jetzt aber nochmal zu einem hohen Ort wo ich sozusagen runterspringen kann damit ihr auch wirklich seht und, äh, wie diese Springanimation aussieht. Ich gehe mal hier hoch auf den Berg und dann würde ich sagen, ist das Video auch zu Ende. Eigentlich wollte ich so ein 2-Minuten-Video machen. Das sind 8 Minuten zur Zeit. Äh, yay. Auf jeden Fall, also, sind gleich 8 Minuten. So, und wenn ich jetzt springe, dann sollte das... Genau. Ihr habt's gesehen, wenn nicht, dann... Habt ihr es halt nicht gesehen, dann könnt ihr halt nicht richtig sehen. Auf jeden Fall. Ähm, so... Dann gehe ich wieder zurück zu meinem Auto und ich habe keine Energie mehr, perfekt. Dann gehe ich zurück zu meinem Auto und ähm, ich, ich kann auch nicht mehr springen, also dieses Spiel ich lieb. gehe ich zurück zu meinem Auto und gehe rein, mache Parkmodus aus und wir fahren jetzt nochmal alle zusammen äh, zurück und dann beende ich das Video dort wisst sie was vergesst das ich flex jetzt einfach hier vor meinem, vor meinem Auto auf meinem Auto ich werde jetzt hier einfach flexen auf meinem 200.000 Auto yeah. und äh, warte Flex Flex Flex Flex und damit würde ich dieses Video beenden wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne ein Like und ein Abo da bis dann